Guten Tag! Da du dieses Video angeklickt hast, bist du jemand, der was gerade sich überlegt oder einen hat, einen Behindertenpass. Alle deine Vorteile und Begünstigungen und was du mit alles machen kannst, werde ich dir in diesem Video erklären. Mein Name ist Matthias Bernhard Reisinger. Schön, dass du zu so meinem Kanal gefunden hast. Behindertenpass: Aufbau des Behindertenpasses. Jetzt mal Eleptiker oder Eleptikerin steht drinnen, wenn du es bist oder nicht bist, muss drin stehen. Dann Ostrosenmaterial. Der Inhaber des Passes hat Metall in seinem Körper. Das bestätigt dieses Symbol und wird auch beim Schranken gebraucht, wenn reisen. Prothese. Einfach kurz gesagt, das ist, wenn du ein Bein verloren hast oder ein Körperteil verloren hast, den Körperteil Beinarm, Arm, dass also du Ersatz hast. Also das muss drinnen stehen für den Flughafen. Guck cochlea -Plantage. Das ist eine, für, das ist beim Ohr ein Material, was drinnen ist, dass man besser hören kann und so das Ganze, dass man eine Ohrplantation, besser hört, man dann das Ganze. Mhm. Das ist etwas, was in die Wirbelsäule geht, dass man gerade wieder stehen kann und dass man besser das Gleichgewicht hat und so das Ganze. Ja, dann gibt es noch extra Sonderzeichnungen wie Umzumutbarkeit der öffentlichen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, dauerhafte Mobilitätseinschränkungen. Das äh, ist natürlich dafür, ist gut dafür da, ich bin ein bisschen so schnell gewesen, tut mir leid, ist dafür gut gedacht, dass man, wenn man einen Fahrtenersatz oder ein Taxi braucht zum Beispiel, kann man damit, kriegt man ein bisschen Rabatt, kann man billiger Fahrtendienst kriegt man dadurch. Das könnte sogar für ein Taxi, wo man fährt, zum Beispiel so drei Kilometer mit Taxi, statt fünf Euro zahlt man nur 2 Euro. Aber also muss man zuerst aus, anrufen und ausmachen. Fahrpreisvermäßigung. Ja, das gibt es bei uns. Wir sind in Österreich bei der ÖBB, dass einen, einen bestimmten Grad von der Behinderung man nur die Hälfte zahlen muss für den Fahrschein bei der ÖBB. Aber vieles weitere erkläre ich später. Begleitpersonen. Durch diesen Symbol, der Inhaber, dieser braucht, dieses Passes braucht eine Begleitperson. Dadurch kann er eine Person, wie zum Beispiel, wenn er ins Museum gehen müsste und er braucht Hilfe, kann die Person, die er sich begleitet, gratis hineinkommen. Das ist ziemlich sehr praktisch für gewisse Situationen. Ja, toll. Gesundheitsbeschäftigung B1. Da kann ich leider noch nicht viel sagen, weil das hat, haben sehr wenige Leute, was ich bemerkt habe. Und noch nicht wirklich, ja, genauso wie die Gesundheitsbeschäftigung G2. Ja, G3. Gebrauch, Gebrauch eines Rollstuhls. Ja, das, äh, bei diesen Situationen sieht man natürlich, dass der Inhaber einen Rollstuhl braucht, dass man das vorlegen muss, dass es wichtig ist, dass man wirklich braucht. Für gewisse Ämter und so das Ganze das ist das wichtig. Man kann dadurch auch natürlich mit Kostenersatz, wenn man sich einen neuen Rollstuhl beantragt und so das Ganze, kann man sich holen dadurch. Ja. Schwere Hörbehinderung. Das heißt noch lange nicht, dass man taub ist und nichts hören kann, nur man tut sich halt schwer beim Hören. Und dafür gibt es natürlich auch ein bisschen eine Hilfe, dass man besser mit Hörgeräten günstiger werden dadurch. Und natürlich, dass man Rücksicht nehmen muss. Hochgradig sehbehindert, ja, das ist heutzutage so, dass man ohne Brille, ohne etwas weiteres, dass man, wenn man das hat, kriegt man automatisch ein, ein Band, ein gelbes Band auf, den, auf die, äh, die Schulter, kann man besser sagen. Und das ist halt vorteilhaft für die Leute, dass man gleich erkennt, man kriegt das auch durch den Pass, das Ganze und mit dem Kopf. meistens eine Begleitperson. Blinde haben natürlich hundertprozentig das Band und sollten eigentlich ja sollte man auf kurzsicht nehmen auch die Leute das Ganze haben andere Vorteil. Gehörlose werden natürlich auch bezeichnet in dem Band. Die hören nichts mehr, ist natürlich okay. Die natürlich nicht. Es gibt natürlich Taubblind. Das ist eine Kombination von beiden und das ist ziemlich schwer. Das kann auch drin sein. Ja. Wenn man einen Hund hat und ihm zum Assistenzhund ausgebildet hat, braucht man natürlich den Schein dafür, den Assistenzhund, und es wird eingetragen im Behindertenpass oder auch so, je nachdem. wie Zusatzeintragungen ohne Bik-Programme haben wir vorher schon erklärt. Das ist das mit Leptikern, der Das sind Materialien, die was im Körper drinnen bleiben. Das sind wie Scharniergelenke aus Metall, dass man weiß, dass sie drin sind, muss das angegeben werden, wenn man nicht über den Flughafen geht, weil sonst läutet das die ganze Zeit und so. Warum? In Terrorismus und so. Aber das ist der Grund. Prothese ist auch wieder logisch, dass man ein Bein oder ein Körperteil, dass man wieder gehen kann. Das haben die meisten Sportler jetzt, die was mitmachen. Prothesen. Dann Co-Klatio. Ach, weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist etwas, das man besser hören kann. Eine Hörprothese, dass man das besser ins Gehirn kommt, das Ganze. Und test ist dafür da, dass die Wirbelsäule gerade wieder wird, dass man ein bisschen gehen kann und so. Das ist mal wieder eine kurze Zusammenfassung von vorher, dass man weiß, was das ist. Wie wird man begünstigter Behinderter? Begründung, Behinderter, keine Ahnung. Einen Antrag stellen beim Sozialministerium Service. Die Feststellung des Grades der Behinderung erfolgt durch ärztliche Sachverständiger der Behörde. Der Sozialministerium entscheidet mit Bescheid über die Zugehörigen zum Kreis der günstigen Behinderten. Wie schaut das aus ungefähr? Man natürlich, das ist der Antrag, den habe ich extra geholt. Die Hauptzentrale von Sozialministerium ist im Grad, nein, Entschuldigung, im Linz ist das. In Linz. Man müsste dort einfach noch hinschauen und so. Name ausfüllen, dann Adresse, etc. Weiter Kopien, der aktuellsten Befunde, Schreiben des Ganzen, des Problems, etc. Es beginnt schon eigentlich, man kann einen Behindertenpass bekommen schon, mit 30% bei psychologischer Beeinträchtigung. Bei körperlicher Beeinträchtigung ab 50%, dass man ab relevant wird aber erst ab 50%, da man durch die 50 Prozent, wie man vorher im Video seit 1. Mai die Möglichkeit hat, bei der noch österreichischen Mindestsicherung, dass man dort das beantragen kann auf behinderten Zuschlaggeld. Das sind 175 Euro, das habe ich im vorigen Video verlinkt, werde ich auch am Ende dieses Video verlinken, also keine Sorge. Ja, natürlich Datum, Ort, natürlich. Dort wo, wo es, von, von welchem Bundesland, wo man das hinschicken müsste, wo das ist, wo man hingeht. Ja, in Eisenstadt kann ich mal sagen, wo das ist. In Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Bregenz, Van ja, Pölten, Wien, Graz. Einfach ja. Das ist die kurze Adresse des Ganzen natürlich. Ja, was bringt die Zugehörigkeit zum Kreis der Behinderungen? Bis jetzt haben wir nur gehört, glaub, ja, es ist nichts Besonderes. Oder man hat ein bisschen Geld natürlich. Ein höherer Kündigungsschutz kriegt man, Förderung im beruflichen Bereichen, Zusatz, äh, Zusatzurlaub sofort im Kollektivvertrag, sofern im Kollektivvertrag das drinsteht. steht. Das würde heißen, ein normaler Arbeiter kriegt sowas von 25 Tage, laut Kollektivvertrag. Aber ein Mensch, der aus eine Beeinträchtigung hat, mit zum Kreisabhinderten gehört, hat die einen Anspruch auf... 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja, Dienstrecht oder Betriebsvereinbarungen vorgesehen. Natürlich muss man auf Vorsicht schauen, was im Dienstverhältnis steht. Lohnsteuerbefreiung, das heißt, bis zu 25 Prozent kann man Lohnsteuer sparen. Fahrpreisermäßigung, zum Beispiel, ab einem Grad der Behinderung von 70 auf Bahnlinien der ÖBB, was ich vorher schon gesagt habe. Das sind halt die Vorteile. Und jetzt ist halt der neueste Vorteil gekommen, seit dieses Jahr, im Mai, 1. Mai, falls man Mindestsicherungsbezieher ist, kann man natürlich extra noch, wenn man den Behindertenpass hinkriegt, 175 Euro mehr verdienen. Kriegt man mehr Ja, das war großen Ganzen die ganze Sache. Ich werde das alles noch verlinken. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video teilt mit euren Freunden oder Leuten, die jetzt gerade in dieser Situation sind und sich noch nicht auskennen.